Die D300 4K Dashcam mit drei Kameraansichten von GKU könnt ihr nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nein gleich dreimal gewinnen. Ein Exemplar bleibt bei mir, denn dieses Ding kann was. Das sage ich euch, schreibe jetzt Hashtag GKU in die Kommentare, um an der Verlosung teilzunehmen. Der Hersteller verspricht eine bezahlbare Dashcam mit guter Bildqualität und einem schönen Autofahrerlebnis. Das kicken wir uns jetzt mal an. WiFi für die Steuerung per App, GPS für Geschwindigkeit und Koordinaten, G-Sensor für automatisches Notfallspeichern, Parkmodus, Zeitraffer sind nur ein Teil des Leistungsumfangs der D300. Dann werfen wir mal einen Blick rein. Uns begrüßt direkt das Benutzerhandbuch, gefolgt von den statischen Schutzfolien für Front- und Heckscheibe, ein Garantieschein und die Haupt-4K-Dashcam für die Frontscheibe. Verglichen mit anderen Dashcams ist sie etwas aber nicht deutlich größer und bei der Technik darin auch vollkommen legitim, solide verarbeitet, alle gängigen Knöpfe und Eingänge vorhanden, macht auf jeden Fall was her. Was einfach mega sympathisch ist, ihr habt direkt eine SD-Karte dabei. 32 GB sind zwar nicht endlos viel bei 4K-Aufnahmen, aber es genügt erstmal und man muss sich keine Sorgen wegen Kompatibilitätsproblemen machen. Die Büchse der Pandora gibt's auch gratis dazu, Freunde, das ist alles, was man braucht. Kabel, Heckkamera, Demontagetool, Ersatzklebepad und Schrauben, denn die Heckkamera kann sowohl als Innen- als auch Außenkamera angebracht werden. Sehr stark. Und es kommt noch stärker, weil es leichter anzubringen ist, gibt's hier das Standardkabel mit der Stromzufuhr über die Frontkamera. Ihr könnt aber kurz denn Los, wenn ihr den Kaufbeleg vorweisen könnt. Per E-Mail ein Parkkit anfordern, das an die Batterie knüpfen, fertig. Link dazu unter dem Video. Ich persönlich, nur ecke, schneide die statische Folie in zwei, damit die kompakte aussieht, hält genauso, aber da der Kleber dieser Kamera so breit ist, müsst ihr damit aufpassen. Der Hersteller sieht vor, je Scheibe eine eigene Folie zu nutzen, also machtet auch so, Freunde. Das Ding hier, wenn man die Rückkamera nicht als Rückfahrkamera nutzt, kommt an das Element hier dran, hält sehr gut, alternativ kann die Heckkamera außen über dem Kennzeichen angeschraubt werden, für den Test habe ich das nicht gemacht. Sehr geil ist das Abklappen der Kamera zur Anbringung beider Kabel. Ich habe eine recht steile Windschutzscheibe, aber selbst da passt mit den Anschlüssen. Einmal hier für den Adapter am Zigarettenanzünder und einmal hier direkt zur Heckkamera. Der Sound erschreckt kurz, aber die Kamera macht das, wenn irgendwas mit der SD-Karte ist oder die sogar fehlt. Man checkt also sofort, die nimmt gar nicht auf. Auch sehr sympathisch übrigens an der Kamera ist, dass man einfach mal zwischendurch sagen kann: So, zeig mir mal nur Coordinates bzw. Himmelsrichtungen an <lacht> und alle anderen Eckdaten inklusive Geschwindigkeit bei mir jetzt auf mph, aber ist nicht so wild. Und dann können wir hier noch mal sagen: Mach komplett black. Ja? Und dann können wir hier noch mal sagen: Mach einfach wieder so wie vorher. Und dann können wir hier noch mal sagen: Schalte mal um. Was man sehen will, ja, Frontkamera oder nur Innenkamera oder nur Heckkamera, aber die ist gerade ausgestöpselt, weil tatsächlich ähm, dann 4K-Aufnahmen, so meine Erfahrung, nicht möglich sind. Denn ist die Heckkamera eingestöpselt, so meckert die Kamera bei Auswahl der 4 k option hier kleiner Überblick der Funktion, dann starten wir auch schon rein in die Testaufnahmen. Die Loop-Optionen, also das Aufnehmen am Stück, ist von einer über zwei bis zu fünf Minuten möglich. Speichert man dann, so ist diese Datei nicht mehr überschreibbar. So, dann mal der allererste Test, Audio sowie auch Bild, ja. Also wirklich der erste Eindruck, überhaupt direkt mal eine Ampel, geile Sache, naja, so können wir dann auf jeden Fall einmal gerade im Stand den Ton checken. Ja, wir stehen, Motor ist an, Fenster zu, ganz normale Lautstärke. Und äh, auch hier haben wir jetzt Front und Innen und Heckkamera. Wir beschränken uns im ersten Teil erstmal wieder nur auf Front- und Innenkamera. Äh, jetzt in 4K. Ja, also bin selber äußerst gespannt. Gespeichert wird mit dem zweiten Knopf von links. Dann gibt es ein schönes Ding. Und dann haben wir den Clip gespeichert. Ist ganz angenehm. Es gibt Dashcams mit sehr schlimmem Speichersound. Da klingt das, als würden dich die Aliens holen. Aber das ist wirklich vertretbar und macht auf mich erstmal einen guten ersten Eindruck. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Für den zweiten Teil des Tests haben wir jetzt die Fenster offen. Ja Und äh, haben dadurch natürlich auch Fahrgeräusche. Aber wir möchten ganz gern verschiedene Eindrücke des Tons mit einfangen und äh, ja, ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse falls ihr euch überlegt diese Kamera zuzulegen so, nun geht es für uns auf die sogenannte Kraftfahrstraße und da schauen wir doch gerade mal, wenn ich jetzt langsam beschleunige ja, und der Wind etwas mehr drückt, wie viel wir dann noch verstehen aber ganz ehrlich, da kommt jede Kamera an seine Grenzen oder an ihre Grenzen äh, deswegen nehmt das nicht für ein unbedingtes Qualitätsanzeichen, sondern einfach nur, dass wir das mit drin haben. Laber ich hier irgendeine Scheiße einmal überholen? An der Stelle Schulterblick wie gelernt und dran vorbei. Es wird laut. <lacht> so den nächsten Qualitätscheck bei 100 km/h Tempomat ähm, schauen wir jetzt einfach mal, wie die Abweichung zum Navi ist. Dann können wir uns auch einmal angucken. Hören. Wir hören uns an, wie ich bei 100 km/h klinge, Fenster sind zu, ich rede nicht unbedingt lauter, als man sonst auch reden würde. Ähm, und jetzt haben wir hier auch noch einmal, ja gut, die Sonne ist gerade erst wirklich dabei aufzugehen, deswegen weiß ich gerade nicht. Gut, die ist schräg rechts von uns, etwas über uns, äh, ja, ist glaube ich mal nicht verkehrt, kann man mal mitnehmen. So, dann hier gerade auch nochmal das lichtspiel mit einfangen Ja, wir fahren ab die sonne wandert von links nach rechts ich weiß nicht ob es einen großen unterschied macht wir nehmen es mit rein so tempomat bei 70 eingeloggt ab jetzt wäre die strecke offen es ist aber gerade niemand hinter uns deswegen egal sonne ist links scheint ein bisschen durch die bäume das ist auch immer ein ganz guter äh, test zu gucken wie reagiert da die linse sage ich jetzt mal und äh, wir fahren immer noch 70, ich rede ganz normal, Fenster geschlossen. So, jetzt wird es ein bisschen schattiger, ja, vielleicht auch gerade mal, gar nicht verkehrt mitzunehmen. Später gibt es natürlich auch noch mal Nachtaufnahmen. Ich versuche jetzt hier nur verschiedene Szenarien erst einmal abzudecken. Ja, Und da war ein Schild, dass hier irgendwo ein Parkplatz sein soll, insofern dann da vielleicht auch noch mal gerade ein paar Aufnahmen machen. Aber äh, ja, das interessiert euch eher weniger. So, die Sonne im Heck bei... Full HD. Ja, wir testen jetzt Full HD und äh, dann auch mal einen Eindruck von der Heckkamera, die sich bei 4K in den Einstellungen, wie gezeigt, nicht betreiben lässt, ähm, ja, kann man als Nachteil werten. Ich frage mich aber wie gesagt sowieso, ob man Fulltime 4K aufzeichnen will und das ist zum Glück gar nicht nah aufgefahren, Digga, was machst du denn da? Also, da auch noch mal äh, schön ein ereignis mitgenommen das 70er schild steht auch richtig gut einfach mal so richtig weggedreht von allem überhaupt nicht beteiligt am straßenverkehr chillig ja und die frontkamera können wir da dann auch in einen direkten vergleich setzen äh, meine hackfresse habt ihr auch noch mal also alles einmal dabei ich hatte gerade mit der kamera das sei auch noch mal kurz erwähnt startprobleme wie nennt man es ich weiß es nicht ähm, Insofern als dass ich auf 2,5 K gewechselt habe von der Qualität und aber die Heckkamera reingesteckt habe, während die Kamera an war. Und dann hat die Kamera sich plötzlich aus und an und aus und an geschaltet. Und ich dachte so, hä? Äh, habe ich jetzt was kaputt gemacht? Ja, weiß ich nicht, ob die damit einfach nur nicht so klar kamen. Kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls, ähm das sei einfach auch noch mal ganz objektiv oder wertfrei mit erwähnt ja äh, aber grundsätzlich sie geht an wenn ich das Auto anmache sie geht aus wenn das Auto aus ist also macht ihren Job ja so jetzt wie die Sonne hier noch mal auf uns runterprasselt ja, richtig schön Ideallinie hier bei der Auffahrt <lacht> und äh, das ja eben bei Full HD so jetzt bewusst nicht weiter großartig Gas geben. Mercedes hinter mir sieht schon, lässt mich rüber, kriegt sogar noch mal ein Dankeschön dafür, hat sich zurückfallen lassen. Ja, manchmal ist Beschleunigungsstreifen auch nicht einfach nur Pedal durchlatschen, weil hier wird es schwierig, auf dem Standstreifen weiterzufahren. Äh, gut, in dem Fall wäre einer da, aber der ist nicht besonders breit. Und so ist doch ganz geil, wenn man sieht, okay, ich passe da noch halbwegs zwischen. Der Abstand ist natürlich alles andere als optimal. Aber der baut sich dann wieder auf und es geht manchmal nicht anders, ja? es geht einfach manchmal nicht anders. Diese Kamera wurde nicht in meinem Fahrzeug getestet. Die Person, die in diesem Clip fährt, war aufgelöst durch die Tatsache, dass ich nachts in die Notaufnahme musste. Ich möchte das Thema nicht weiter vertiefen, sondern nur klar machen, dass man nie bei emotionaler Verwirrung oder schon gar nicht am Handy auch nicht nachts fahren sollte. Das Gute ist, der G-Sensor hat perfekt ausgelöst und so haben wir den Test hier gleich mit einbauen können. Die Person am Steuer hatte sich bemüht, meiner Familie sofort Bescheid zu geben. Aber nochmal, niemals beim Fahren, Freunde. Das kann übel enden. Reicht, wenn einer stationär nachts im Krankenhaus landet. So, Dann ein paar Nachteindrücke erstmal hier mit der äh, Full HD Auflösung, ja, ähm, sowohl vor uns als auch innen als auch hinten raus. Gut, hinten raus, ah, praktischerweise kommt gerade ein Fahrzeug, aber hinten raus ist völlig logisch. Ich Wurde gerade etwas zu flott, das tut mir sehr leid. Äh, ähm, auch hinten raus ist völlig logisch, dass man nachts nicht viel sieht. Ja, also. Das äh, sollte kein Geheimnis sein. Aber ansonsten, ja, ansonsten seht ihr hier, wie es in einer nicht gut ausgeleuchteten Umgebung aussieht. Ja, also wir haben gerade mal die Lichter nach vorne. Hinter uns wird angeschoben von Mr. BMW. Ja, aber ich fahre, ja gut, jetzt dadurch dann doch ein bisschen schneller. Man lässt sich ja mal verunsichern. Aber ich werde für ihn nicht zum Raser. Das wollte ich sagen. Jetzt nochmal mit Fernlicht. Ja ab hier ist die strecke offen ähm, da können wir unsere 100 fahren in der kurve noch mal ein stück abbremsen sieht es immer ein bisschen anders aus Ablenden, wieder aufblenden <lacht> nehmen wir alles gleich mal mit ne? schadet ja nicht was kostet die welt so dann werden wir wieder etwas langsamer und gehen jetzt mal zum 4k vergleich über so jetzt haben wir hier tatsächlich einmal den direkten 4K-Vergleich? Noch befinden wir uns hier in einer Gegend mit ein, zwei Häuschen. Wir haben Laternen. Ja, oh Wunder. Dann haben wir eine Haltelinie mit Stoppschild. Ja, 21, 22 und so, ne? Kinder. Und dann ziehen wir einmal rum und dann drücken wir durch. Ja, und auf die Piste, Freunde. <lacht> ja, wie auch immer jedenfalls äh, jetzt hier offene strecke also die 100 kmh dann machen wir einmal das fernlicht an ja, das ist hier nur eine gaststätte glaube ich zumindest keine ahnung wird die nicht umbringen ja, dann einmal hier in die kurve kein gegenverkehr also kann man auch ein bisschen ideallinie mitnehmen und ich äh, ja hoffe dass das jetzt ein ganz gutes beispiel dafür ist zu sehen ach guck an so sieht es dann aus wenn man äh, ja, die 4k auflösung hat was soll ich groß sagen also, ne? im innenraum ist dann übrigens auch in, in der kammer also hier hallo <lacht> ist dann full hd ja? und nach vorne raus haben wir jetzt also hier die wunderbaren äh, ja. ich, ich bin gerade ein bisschen flott das gebe ich auch zu ja, 80 statt 70, aber mein Gott, äh, hier ist nicht allzu viel los. Es sei noch erwähnt, dass die Aufnahmen natürlich ebenso vor Ort auf der Kamera wiedergegeben und auch im Zeitraffer abgespielt werden können. Auch eine Verbindung mit der mobilen App hat problemlos funktioniert und bietet einen Zugriff auf alle Dateien sowie einige Funktionen mit dem Smartphone. Fazit, eine gute Kamera für eine erschwingliche Summe, die nach außen und innen alles nötige abdeckt. Die Nachtsicht in der Kabine könnte etwas besser sein, der Ton gefällt mir sehr gut. Mit dem Hardwire-Kit, wie erwähnt, habt ihr auch eine zuverlässige Parküberwachung. Speicherkarte ist schon dabei, mega sympathisch an der Stelle.